Ich mache dauernd Fehler, aber vielleicht mache ich das damit, er kommen muss, ihr ihn seht. Bin immer noch drauf. Hab ich es gesehen? Chilliger Schwamm. Oma, du bist die Beste. Und ein Herz. Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Wir machen eine Fragerunde. Nick Vollmer fragt. Liebe Marmeladenoma und Janik, ich habe einen Brief zum alten Postfach geschickt. Ich hoffe, es kommt doch noch an. Ich habe auch vergessen, Bilder dazu zu legen, obwohl ich es geschrieben habe. Sorry. Das alte Briefpostfach bleibt nach wie vor bestehen. Bei dem neuen Postfach geht es nur um Pakete, weil da immer wieder danach gefragt wurde. Also ihr könnt weiter alle Fanbriefe an das alte Postfach senden. Adri, Marmeladen-Oma sagt total oft, und jetzt? Aha, ist das sehr schlimm. Ich werde versuchen, es nicht mehr zu sagen. Broke Love, irgendwie, wenn Marmeladen-Oma lacht, muss ich sofort mitlachen. Und zwar lachende Smileys. Das freut mich sehr, denn Lachen ist gesund. Siegsvor, vier Tage. Wo ist die Märcheninsel? Was soll ich da sagen? Ja, die, die besteht nur in reich der Fantasie, wo wir sie eben haben wollen. Wenn dir das genügt. Horrorente? <lacht> The Flur is lava. Was ist der Flur? ist Lava. Ich verstehe das eigentlich nicht so richtig, was du damit ausdrücken möchtest. Vielleicht kannst du mir es besser erklären. Die Bude wird wohl bald vollgestellt sein. Meinst du mit Paketen? Wenn das so geht wie mit den Briefen. Ja, dann. Da kommt mir manchmal ein ganzer Schwall entgegen. One Love, One Crew. Lieblingsmensch. Und ein toller Mann mit Brille und Schnurrbärtchen. One Crew. Liko, wie ist das Wetter gerade bei dir, Helga? Also erstens mal möchte ich, dass ihr Marmeladenoma sagt und nicht meinen Vornamen. Und zweitens ist das Wetter heute ein totaler Umsturz gegen gestern. Der Wind weht, es regnet ab und zu, die Wolken wandern am Himmel. Also ein totales Gegenstück zu gestern. Panda Graphics Free Intros, du bist die erste Person, bei der ich mich mit über den Play-Button gefreut habe. Aha, das freut mich aber auch ganz arg, denn wir hatten eine Riesenfreude. Und da hängt er hinter mir. Nicolas Jüttner, du bist noch mit einer einzigen YouTuber. Du bist noch mit einer der einzigen YouTuber, die ihre Videos mit so viel Liebe gestalten. Bitte mach weiter so und bleib so, wie du bist." Habe ich vor. Haben wir beide vor, Janik und ich. Weil wir das wirklich mit Liebe machen und Freude daran haben. Und ihr sollt Freude daran haben. Nicolas Jütschner, das habe ich schon. Wieso ist das jetzt verändert? Marco Böhm. Die Oma ist die Beste, bin selber 40 und es macht riesig Spaß ihr zuzuhören. Danke für meine zweite Kindheit. Mit vielen Grüßen. Das freut mich aber ganz, ganz arg. Und jetzt schon vorbei? War das alles? Ja, Oder habe ich einen Fehler gemacht? Ich mache dauernd einen Fehler. Aber vielleicht mache ich das, damit mit kommen muss ihr ihn seht. <lacht> Marco Böhm, ja, das habe ich schon gesagt. Als Moderatorin wird sie einfach jedes Video besser. Ehrlich? Das freut mich aber. Ich danke für das Lob. Katharina Schenk, ich finde es echt toll, dass die Omi schon so locker drauf ist. Und ein lachendes Smiley. Hm. Anscheinend bin ich doch lockerer geworden. Chilliger Schwamm, Oma, du bist die Beste. Und ein Herz. Bist du ein Partner? Hm? Dann unter Level 10. Marmeladenoma ist die beste Person auf YouTube. Und man sollte mal was ändern, Es sollte nicht abkreimen. Das kann ich nicht verstehen. Sondern Marmeladenoma der beste Kanal auf YouTube heißen. Wer ist auch der Meinung? P, hey, wir lieben dich Oma. Und ähm, ein, ein Lächeln. Naja, ich bin nicht unbedingt die beste. Aber es ist schön, dass er uns liebt. Danke. Mr. J.B.R., ich finde solche alten Fotos und Geschichten so spannend. Nun, heute Abend kommt wieder eine Kindheitsgeschichte. Und vielleicht überlegt mir noch, ob ich noch ein paar alte Fotos auskrame. Muss das mit Janik besprechen. Judith, Lucia, ich freue mich schon so auf Samstag. Wie gesagt, ich bringe heute Abend wahrscheinlich auch noch ein paar alte Fotos dazu. Schön, dass du dich freust. Mr. Autograph, wann kommt mein Brief? <lacht> Mr. Autograph, es sind halt solche Stöße, die ich noch vorzulesen habe. Ich komme da gar nicht mehr nach. Einer nach dem anderen. Ihr müsst Geduld haben. Getsch Akta, hallo liebe Oma, würdest du uns mal zeigen, wie man Marmelade kocht? <lacht> Nein, das kann ich wirklich nicht. Die Zeit habe ich nicht. Geht einfach nicht mehr. Tut mir leid. Ich koche auch schon ewig keine Marmelade mehr. Falco Bodendiek, eure Pinwand muss ja aus allen Nähten fallen. Ja, das ist schon der Fall. Aber Janik zeigt die abends jetzt immer mit der Kamera extra, dass ihr alles sehen könnt. Das war's auch schon wieder. Hier kommt ihr zu dem Video mit dem Akinator. Und hier könnt ihr abonnieren, was uns sehr freuen würde. Bin ich auf, drauf. Hab